Bitte von mir eine. Okay, ich kann es wieder nicht lesen. Bist du ein zärtlicher Liebhaber? Ja, steht ja. Äh, da. Ich bin ein zärtlicher Liebhaber. Tatsächlich. Total. Oh, wow. Außer wenn man es nicht möchte, dann kann ich auch grausam sein. Mm. <lacht> Und du? Ich bin auch sehr zärtlich. Gut. Grausam eigentlich nie.